Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Ausnahme und Zustand. Der Koalitionsvertrag steht schon längst, die Ministeriumsposten sind verteilt und die neue Regierungskoalition wird bald loslegen. Und wir fragen uns die Ampel in Dauergelb. Was kann man von der neuen Regierung erwarten und was eben nicht? Dazu begrüße ich heute bei mir die Taz-Co-Chefredakteurin Ulrike Winkelmann. Und ihr könnt euch selbstverständlich wie immer auch einbringen, indem ihr eure Fragen einfach bei Facebook oder YouTube stellt. Wir versuchen sie dann im Laufe der Sendung zu beantworten. Herzlich willkommen Ulrike Winkelmann. Sie ist seit 2020 Co-Chefredakteurin der TAZ. Sie studierte Germanistik, Politologie und Staatsrecht in Hamburg und London, volontierte Mitte der 1990er Jahre bei der TAZ in Hamburg und stieg dann als Chefin vom Dienst bei der TAZ in Berlin ein, wurde Politikchefin bei der Wochenzeitung Der Freitag zwischendurch und von 2014 bis 2020 war sie Redakteurin der, in der Hintergrundabteilung von Deutschlandfunk. Herzlich willkommen, Ulrike Winkelmann. Ja, danke schön. Schön, hier zu sein. Danke schön. Vor wenigen Wochen hast du für den Deutschlandfunk analysiert, dass zwischen Grünen und der FDP Welten liegen würden. Nun wirkt es für einige so, dass die Ampel, wie der Titel der Sendung ja auch schon andeutet, eher so dauergelb ist, sehr liberal geprägt. Täuscht das? Konnte sich die FDP einfach nur in den Koalitionsverhandlungen besser durchsetzen? Oder haben die Parteien vielleicht doch mehr gemeinsam? Also ehrlich gesagt bin ich hier noch zu keinem endgültigen Schluss gekommen. Ich finde es schwierig zurzeit äh, auszuloten, speziell wo die FDP steht und wo sie hin will. Und meine starke Vermutung lautet, sie weiß es selbst auch noch nicht so genau, aber das ist eine Unterstellung. Es gibt eigentlich zwei Thesen, finde ich. Die eine lautet, dass in den Koalitionsverhandlungen sich SPD und FDP stärker angenähert haben, als man das vielleicht vorher gedacht hat. Und dass diese beiden, also quasi eine neue, sozialliberale kleine Koalition, dass diese sich gegen die Grünen in großen Teilen gestellt haben, in größeren Teilen, als man das vielleicht vorher gedacht hätte, wo man eher davon ausgegangen wäre, dass es quasi eine Neuauflage eines rot-grünen Bündnisses gäbe und die FDP da so ein bisschen außen vor stünde. Der Eindruck, der sich im Laufe der Koalitionsverhandlungen ja ein bisschen breit machte, war ja insgesamt eher der, dass die Grünen teilweise ja, fünftes Rad am Wagen waren oder jedenfalls ein bisschen äh, auf Abstand gehalten wurden. Jedenfalls haben sie dies beklagt. Das war ja auch ein kleiner Eklat, als die Grünen sich bei den NGOs, bei der Umwelt- und Klimabewegung beklagten, dass es zu wenig Unterstützung gäbe, dass sie sozusagen mehr Backing bräuchten für die Verhandlungen. Die andere These ist die, ähm, so argumentieren Politologen, also Leute, die das eher so struktureller sehen, dass in einem Bündnis immer der Partei am meisten entgegengekommen werden muss, die strukturell am weitesten außen steht. Und da würde man sagen, ja, in der Tat gibt es eine größere, natürliche Nähe von Rot und Grün. Und deswegen mussten der FDP die meisten Zugeständnisse gemacht werden, um sie in dieses ungewohnte Bündnis halt reinzuholen. Äh, ich bin noch nicht entschieden. Also soll das heißen, ob sich hier jetzt schon eine neue Nähe zwischen äh, SPD und FDP ergeben hat und die Grünen tatsächlich ein bisschen ausgebotet wurden oder ob man das einfach strukturell verstehen muss, also ob das quasi in der Natur der Sache auch gelegen hat, dass die FDP hier dafür, dass sie ja die kleinste Partei eigentlich ist im Bündnis, relativ viel für sich rausholen konnte. Am Ende wird es so sein, dass der Koalitionsvertrag übrigens genug Spielräume lässt, da noch in, in, in jede Richtung mitzuarbeiten. Also klar ist, die FDP hat eine Menge für sich rausgeholt, dergestalt, dass sie bestimmte Steuererhöhungen schlichtweg ausgeschlossen hat. Das ist schon ein Sieg per se. Aber viele andere Dinge, der ganze Streit ums Geld, wie es eventuell ausgegeben wird, ob die Schuldenbremse auf die eine oder andere Weise unter- oder durchlaufen wird, das wird sich noch zeigen. Das steht so fix im Koalitionsvertrag noch nicht drin. Das stimmt. Und das ist ja auch eigentlich das Spannende daran, das jetzt nochmal zu beobachten und keine voreiligen Schlüsse zu ziehen. Kommen wir, bevor wir andere Themen wie Außenpolitik und anderes noch ansprechen, erstmal auch nochmal diese, zu diesen Flügelkämpfen, die es ja auch bei den Grünen gab. So sieht es aus, als wenn der linke Flügel sehr geschwächt wäre. Anton Hofreiter beispielsweise hat keinen Ministerposten bekommen. Die Realos haben mehr Ministerposten bekommen. Was müssten denn linke Grüne tun oder... Auch andere Initiativen, um wieder mehr Einfluss nehmen zu können? Also, nach diesem Eklat um Toni Hofreiter, der dann ja in, ähm, sagen wir mal, relativ kurzer Zeit und auch relativ knapp vor der anstehenden Abstimmung über den Vertrag tatsächlich äh, rausgedrängt wurde aus dem künftigen Kabinett, sah es ja erst aus, als würde der linke Flügel Bitterrache nehmen. Die ersten Punkte, an denen sich das hätte erweisen können, waren jetzt unter anderem die Abstimmung über den Vertrag. Und natürlich heute auch äh, die, die Abstimmung in der Fraktion über die neuen Fraktionsvorsitzenden. Und man kann sagen, bei beiden Abstimmungen hat sich diese Rache nicht gezeigt. Das heißt, möglicherweise ist der Streit zwischen den grünen Flügeln doch nicht so arg, wie wir letzte Woche noch gedacht haben. Vielleicht aber äh, bewahren sich manche Leute ihre Rachepläne auch noch auf für eine andere, bessere Gelegenheit. Das ist nicht auszuschließen. In jedem Fall werden die grünen äh, Linken bei den nächsten Parteitagen, also wenn es darum geht, dann auch Regierungslinien festzuzurren, sicherlich nochmal einen Preis verlangen für Toni Hofreiter. Also sie sind jedenfalls in, in der organisierten, im organisierten Teil des Flügels sind sie immer noch empört genug, dass sie da noch Zugeständnisse verlangen werden. Die Vergabe der Ministerien, aber auch, wie du schon gesagt hast, der Koalitionsvertrag, lassen noch viele Fragen offen. Klima- und Umweltinitiativen kritisieren, dass das 1,5-Grad-Ziel vermutlich nicht eingehalten werden würde. Mir kommt es so ein bisschen so vor, wenn ich den Koalitionsvertrag lese, dass einige Sachen überfällig waren schon lange und dann so ein bisschen halbherzig beschlossen worden sind. Beispiel Paragraph 218a ähm, ähm, ja, 219 ist abgeschafft worden, aber 218 ist noch da. So. Ähm, und auch bei drängenden sozialen Fragen ist man nicht so ganz konkret, du hast die Schuldenbremse schon angesprochen, die bleibt erhalten, man wird sie umgehen können irgendwie mit ein paar Instrumenten, aber wo hätte denn in puncto Soziales mehr drin sein müssen? Also alles, was mit Hartz IV und dem, dem anstehenden Bürgergeld zu tun hat, ist natürlich viel zu vage, um sich da schon drauf verlassen zu können. Wenn man überlegt, woher die Grünen kommen, also wie hoch die Forderungen mal waren auf Parteitagen und wie viel Hartz IV erhöht werden müsste, dass es natürlich im Grundsatz sowieso überwunden gehörte. Dann, dann ist der Koalitionsvertrag enttäuschend vage. Und, und wir müssen befürchten, dass da wirklich keine Erhöhungen, außer denen wir bisher ja standardmäßig auch angestanden haben, drin sind. Auch das Bürgergeld, muss man sagen, das ist auch ausgesprochen, naja, wolkig bisher, es zeichnet es sich ab. Es wird dann also zu 2024 äh, eingeführt, hm, da ist die nächste Wahl schon in Sicht, muss man sagen, wer weiß, was daraus doch wird. Es muss ja all dies auch noch durch den Bundesrat. Das sind ja alles Dinge, die haben wir ja bei den Harzreformen damals schon die Erfahrung machen dürfen, dass im, im Bundesrat unendlich viele Möglichkeiten bestehen, gerade auch, auch wichtige Weichenstellungen so zu beeinflussen, dass sie dann am Ende zu lasten der Leute, die profitieren sollen, auch ausfallen können. Und äh, deswegen traue ich dem Braten ehrlich gesagt gar nicht über den Weg. Ja, das ist natürlich ein Knackpunkt gewesen, mhm. auf jeden Fall. Eine kosmetische Veränderung, ob es das war, wird sich dann eben auch noch zeigen. Vermutlich bleibt es dabei, ähm, wie du gesagt hast. Was auch spannend, was ich auch spannend finde, ist ja, die FDP hat das mächtige Finanzministerium bekommen, Christian Lindner, als quasi kleinste dieser Koalitionsparteien. Ähm, sie werden ihr Veto einlegen können. Äh, jetzt ist äh, Christian Lindner kein Freund von Subventionen. Das wissen wir schon, aber äh, Habeck und Co. möchten Geld natürlich in die Hand nehmen für bestimmte Veränderungen. Wie wird es denn dort äh, ablaufen, deiner Meinung nach? Werden sie sich einigen können? Ist das von Anfang an zum Scheitern verurteilt, wird da nicht viel passieren? Das ist die Preisfrage, die Million-Dollar-Question. <lacht> ähm, es gibt genug Leute, die jetzt schon kleine Kataloge aufgestellt, haf, äh, aufgestellt haben, dessen was möglich sein könnte. Ein Punkt ist, äh, dass ja äh, die, die Steuerentwicklung, die Entwicklung der Steuereinnahmen sich in Deutschland nach wie vor sehr erfreulich gestaltet. Also, gerade vor wenigen Wochen noch äh, wurde, wurde die Prognose nochmal nach oben korrigiert, soll heißen, also allein die sich stets verbessernden Steuereinnahmenprognosen liefern da schon ein bisschen Spielraum. Das andere ist, dass ähm, Scholz schon dieses Jahr und die Pläne sind identisch fürs kommende Jahr zwar einen bestimmten Schuldenrahmen für Corona-Kosten gesteckt hat, das aber ja nicht ausgeschöpft hat. Das heißt, man kann sozusagen Corona-Schulden, die man für dieses Jahr irgendwie schon eingepreist hat, die kann man verschieben ins kommende Jahr, gewinnt nochmal Spielräume. Und ähm, das Dritte ist, obwohl Christian Lindner ja betont, dass die Schuldenbremse ab 2023 wieder gelte, dass es trotzdem im Koalitionsvertrag auch schon erste Hinweise gibt, also erste Türchen, kann man sagen, die sich öffnen, um da auch äh, Anpassungen in, in den äh, Berechnungen vorzunehmen. Also eines sind diese Konjunkturanpassungen, so ist das Stichwort dafür, die äh, kann man letztlich wohl auch so zurechtschieben, dass auch die Schuldenbremse sich hier öffnen lässt. Und, und äh, in Kombination von all dem, so höre ich jedenfalls von den Grünen, ist man sich recht getrost in der Ampel, dass die Spielräume doch erklecklich sein werden. Ja, es wird auf jeden Fall mhm. noch mal spannend sein, wie die Grünen ihre Rolle finden ob Sie sie vielleicht schon vorher bestimmt haben, wie das jetzt anzunehmen ist. Sie wirken eher marktliberal, sagen einige. Andere sagen, jetzt wird der linke Flügel ja auch nochmal kommen. Aber das fand ich ganz gut, dass du gesagt hast, wir werden es nochmal beobachten müssen, wie da da eigentlich die Kräfteverhältnisse sind. Jetzt sind der Tage auch die Ministeriumsposten bekannt geworden. Eine Personalie, die für Aufsehen gesorgt hat, war die Besetzung des Gesundheitsministeriums mit Karl Lauterbach. Für Linke gibt es da eigentlich keinen Anlass zur Freude. Die SPD hat sich in diesem Fach nicht gut geschlagen. Sie hat Anfang der 1990er Jahre marktliberale Veränderung des Gesundheitswesens durch CDU und CSU mitgetragen, zum Beispiel die Privatisierung von Krankenhäusern mit der Regierungsübernahme von Rot-Grün. 1998 hat man versucht, zwar sich von der Gesundheitspolitik der Kohl-Ära abzugrenzen, hat aber selbst auch den Wettbewerb zum Beispiel unter Krankenkassen verschärft. Krankenhäuser wurden geschlossen, das Personal dort wurde abgebaut. Lauterbach selbst hat sich noch kurz vor der Pandemie als Befürworter einer Schließungsstrategie ausgesprochen im Koalitionsvertrag ist keine Rede von Abschaffung der Zweiklassenmedizin und Veränderungen im Gesundheitswesen zugunsten des Personals, aber auch der Patientinnen, wären ja zwingend notwendig. Haben der künftige Gesundheits- und auch Finanzminister, also der künftige Gesundheitsminister auf der einen Seite und der Finanzminister auf der anderen Seite zu viele Ähnlichkeiten, als dass sie der Dringlichkeit dieser Frage gerecht werden könnten? Das glaube ich nicht. Also wahr ist, dass die SPD äh, damals zusammen mit den Grünen Gesundheitsreformen angestoßen hat, äh, die einfach in die falsche Richtung losgingen. Wahr ist zum Beispiel, dass das Fallpauschalensystem, also der Berechnungsmodus, äh, aus dem die Krankenhäuser finanziert werden, ähm, Tücken hatte. Also zum Beispiel wurde die Pflege nicht bzw. nicht ausreichend einberechnet. Das ist jetzt jüngst, muss man sagen, durch Sparen korrigiert worden. Und äh, die Auswirkungen werden sich aber erst noch einstellen, das dauert noch. Äh, war es auch, dass die Kürzungen äh, damals, das war ja Gesundheitsministerin Ulla Schmidt und Lauterbach war ihr Berater, ähm, bei, bei Brillen und Ähnlichem unverzeihlich waren. Also der, ich war damals Gesundheitsredakteurin und habe da wütendst gegen angeschrieben. Ähm, war es aber auch, dass Lauterbach gestern bei der Vorstellung selbst äh, un aufgefordert eigentlich gesagt hat, es wird keine Kürzungen im Gesundheitsbereich geben. Und, und das war natürlich eine mutwillige und, und sehr pointiert gesetzte Ankündigung, bereits in diese Erwartungshaltung hinein, dass angesichts der Corona-Kosten es doch wahrscheinlich auf Dauer zu Kürzungen kommen müssen werde. Und indem er das sofort ausgeschlossen hat, verpflichtet er sich eigentlich auf eine Politik, die aber auch im Koalitionsvertrag angelegt ist. Nämlich wenn man den Vertrag liest, das ist ein bisschen erstaunlich, weil da scheint die FDP irgendwie gerade nicht dabei gewesen zu sein, dann steht da ausdrücklich, dass im Bereich Pflege und Gesundheit mehr Steuergeld fließen muss. Und das ist quasi der Hebel der ganzen letzten Jahre gewesen, womit man den Mehrbedarf im Gesundheitssystem äh, dann auch gedeckt hat. Nicht über die Erhöhung der Krankenkassenbeiträge, sondern über äh, mehr Steuermittel, die ins System geflossen sind. Und wenn ich das richtig lese, dann wird das weiter so passieren und dann wird es dort keine Kürzungen geben. Und bei der Pflege wird es Verbesserungen geben müssen. Also ein bisschen schade ist bei der Pflege, dass äh, das, was mal angedacht war, bei der SPD auch schon angekündigt war, Nämlich, dass man das Pflegesicherungssystem, Pflegeversicherungssystem auf eine ähm, Vollversorgung umstellen will, dass das nur als Prüfauftrag drinsteht. Prüfauftrag echt, das sind ja da die Prüfaufträge, die kommen dann kurz vor der Wahl, im Wahlkampf, dann sind sie ganz überzeugt davon, man ahnt es schon nicht. Aber äh, trotzdem sind da relevante Verbesserungen noch mit eingeplant, die äh, mit dem Privatisierungskurs oder einem neoliberalen Kurs nichts zu tun haben. Das heißt, vielleicht hat die Pandemie auch so ein bisschen äh, bewirkt, dass man sich jetzt, oder dass man bestimmte Einsichten hatte und versucht, sich in eine andere Richtung zu entwickeln möglicherweise. Es wird ja viel darüber gesprochen, das haben wir auch schon getan, was die Grünen so vorhaben, das machen wir auch noch, was die FDP so vorhat. Was die SPD eigentlich in dieser Konstellation will, ist mir noch nicht so ganz klar, ob sie eher moderieren will oder auch... Scholz als Macher auftreten wird. Wo sieht sie denn ihre Kernaufgaben? Das ist bei der SPD auch noch nicht so klar definiert, glaube ich. Also Olaf Scholz äh, vermarkte sich ja selbst, äh, ja übrigens auch schon länger, als sozusagen derjenige mit Plan. Ich habe einen Plan, hat er von Hillary Clinton geklaut, I have a plan. Ist, ist ja sein, sein Markenzeichen und wie er das macht, ist ganz originell, weil er nimmt sich immer eine Zahl, die er dann verkündet, die macht er zu seiner Zahl und äh, da, da legt er sich fest, also 12 Euro Mindestlohn zum Beispiel. Und, aber es gibt noch mehr so Zahlen und äh, ich glaube, dass das jetzt nicht nur die PR ist im Sinne von äh, Seriosität und Verlässlichkeit, was er eben auch, auch im Wahlkampf so glaubwürdig vorgetragen hat, dass er die Wahl gewonnen hat sondern dass er da sich auch selbst und damit auch die SPD quasi als den ruhenden Pol der Koalition verortet. Wir sind die mit der Seriosität, die anderen lassen wir streiten. Und das heißt nicht, dass sie ohne Programm unterwegs sind. Also was Scholz ja auch ganz deutlich im Wahlkampf schon gesagt hat, seitdem auch wiederholt hat, ist eben dieser enorme Bedarf an stark eingreifender Industriepolitik. Also er, er wiederholt ja wie ein Mantra, dass äh, sich die Industrie, also wenn wir hier fortschrittliche Exportnationen bleiben wollen, das kann man übrigens auch noch in Frage stellen, ob das so sein muss, aber es ist jetzt mal der Plan, ähm, dass wir dann enorm steigenden Strombedarf haben werden, wenn wir den tatsächlich äh, im, im großen Maß aus erneuerbaren Energien decken wollen, dann muss da massiv investiert werden und, und äh, dafür braucht Scholz Geld. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Knete ähm, auch mit Lindner schon eingeplant ist. Ja, ich sehe gerade, wir haben Fragen schon aus dem Publikum. Ich würde die erste einfach mal mhm. so direkt an dich stellen. Was bedeutet es, dass die Schuldenbremse unterlaufen wird? Gibt es denn einen relevanten Schattenhaushalt, mit dem die gigantische Herausforderung des sozialökologischen Umbaus wirklich zu schaffen wäre? Den gibt es noch, <lacht> noch nicht. Die Hoffnung ist, dass das zu schaffen sei. Und ich finde originell, dass also Christian Lindner auf der Bühne ausschließt, dass es ähm, Umgehungstatbestände Schattenhaushalte geben werde, während dann Robert Habeck entweder auf derselben Bühne, nämlich bei Lanz oder bei vergleichbaren Gelegenheiten, sagt, wir wissen, wie wir das machen und das Geld wird da sein. Also die legen sich beide sehr deutlich fest und das lässt natürlich dann die Fantasie der äh, VWLerinnen und VWLer äh, Blüten treiben. Aber wenn ich das ernst nehme, was auch meine Kolleginnen und Kollegen schreiben, dann ist es so, also erstens haben wir ja schon Schattenhaushalte. Als Beispiel genommen wird immer die Deutsche Bahn. Es ist äh, ja ein scheinprivates privates Unternehmen. In Wahrheit ist das natürlich Steuergeld, was da drinsteckt und noch reingesteckt wird. Und ähm, die Deutsche Bahn darf Kredite aufnehmen. Und das ist eine Kreditaufnahme, die dann offiziell im Deutschen Bundeshaushalt so nicht auftaucht und deswegen bei der Schuldenbremse nicht einzahlt. Und es wird mutmaßlich mehr noch solche öffentlichen Investitionsgesellschaften geben. Und auch wenn Lindner da behauptet, es werde keine weiteren Schattenhaushalte geben, ist es doch das, worauf alle zählen. Und das bedeutet, dass wir zum Beispiel über die KfW, also öffentliche Kredite, dann auch vielleicht öffentliche Investitionsgesellschaften fördern werden, die vielleicht für die Windräder zuständig sein werden, die vielleicht für flächendeckendes Solardachmanagement zuständig sein werden. Also es wird ja neue Agenturen geben, in welchen Rechtsformen auch immer, die dann wahrscheinlich auch kreditfähig sein werden. Und ich glaube, wir dürfen vermuten, dass da auch Kredite aufgenommen werden, die dann nicht in die Schuldenbremse quasi einzahlen, also da nicht mitgezählt werden. Und dass dadurch dann auch, auch öffentliches Geld, mit dem wiederum privates Geld reingeholt werden soll, dann unterwegs sein wird. Interessante Spannungsverhältnisse auf jeden Fall zwischen Grünen und FDP, aber auch zur SPD. Wie steht denn die SPD zu kapitalmarktbasierten Ansätzen der FDP? Zum Beispiel in Bezug auf die Rente, auf private Investition, auf ArbeitnehmerInnenrechte, das war jetzt Thema, in der Pandemie SaisonarbeiterInnen, LeiharbeiterInnen, Menschen mit Behinderung und ihren Forderungen. Bei einigen Aspekten hat die FDP Vorschläge, teilt die SPD die Ansichten der FDP dazu? Und da, wo die FDP keine Vorschläge macht, was sagt die SPD selbst dazu? Also da, wo die FDP keine Vorschläge macht, darf die SPD, glaube ich, getrost davon ausgehen, dass sie sich dann wohl durchsetzen werde. Weil äh, diese Arbeitsteilung dürften die jetzt schon haben. Und ähm, mein Kollege Stefan Reinecke schrieb vor ein paar Tagen in der taz, ganz amüsant, dass wenn man jetzt mit der SPD spreche und sie darauf hinweist, was alles nicht im Koalitionsvertrag steht, nach dem Motto, erinnert ihr euch, ihr habt mal die Abschaffung der, der befristeten Verträge versprochen und so weiter, dass also dieselben SPDler, die damit noch Wahlkampf gemacht haben, sich jetzt schon nicht mehr erinnern können und ehrlich überrascht wirken, dass da mal was war. Das bedeutet also, die Fähigkeit zur Selbstsuggestion bei der SPD scheint ungebrochen zu sein, dass in dem Augenblick, äh, da man regiert, äh, sich also mit allem zufrieden zu geben habe, was dann so im Koalitionsvertrag auch steht und was der Koalitionspartner zulässt. Gleichzeitig ist es so, dass das die SPD äh, natürlich schon mit den 12 Euro Mindestlohn auch einen Punkt gesetzt hat. Und äh, wie gesagt, also mit dem, was, was an, an öffentlichen Geldern auszugeben sein wird, auch im Sozialsystem, wird die auch bei, bei ihrer Klientel punkten. Davon gehe ich schon aus. Wie sich das konkret verhält bei der Leiharbeit, was da die FDP überhaupt schon zu gesagt hat, das wage ich nicht zu sagen. Da könnte ich mich jetzt auch nicht an konkrete Zitate erinnern. Ich finde das eigentlich ganz interessant. Du sagst, man muss in einigen Punkten noch abwarten, aber eine Einschätzung würde mich tatsächlich noch interessieren. Denn wir haben in den letzten Jahren häufig Armutsberichte, sogenannte, bekommen. Und darin hieß es immer sinnbildlich, die Schere zwischen Arm und Reich wird immer größer. Wie ist denn deine Einschätzung? Was können wir in den kommenden vier Jahren erwarten? Solche Berichte wieder, die genau das sagen? Oder also, ist das ja. eine Prognose, die man mhm. gar nicht treffen kann? ja. Also die, die Armutsberichte, Armuts- und Reichtumsberichte, muss man glaube ich auch sagen, der vergangenen Jahre, waren ja stets hoch umstritten, ähm, weil sich die Institute auch stritten darüber, ob denn die Armut tatsächlich so relevant zugenommen habe oder nicht. Es war so, dass zum Schluss, muss man sagen, selbst die gewerkschaftsnahen Institute sagten, nee, so weit ist es mit der Zunahme der Armut gar nicht her. Und eigentlich hat es eine ganze Weile gegeben, in der die Schere sich sogar ein ganz klein wenig schloss oder jedenfalls nicht wuchs. Ich fürchte, jetzt infolge der Pandemie und infolge ähm, der Verwerfungen, die wir jetzt auch, auch speziell im prekären Sektor haben, müssen wir jetzt tatsächlich wieder damit rechnen, dass, dass äh, die Schiere wieder, wieder auseinander geht. Also soll heißen, bisher war die Lage über weite Strecken gar nicht so arg, wie sie manchmal gezeichnet wurde. Also das DEW legt da recht glaubwürdige äh, Aussagen zuvor auch, wie gesagt, Böckler-Stiftung habe ich damals extra angerufen für eine eigene Recherche. Die sagten, nee, es ist im Ernst, es sieht so schlecht nicht aus. Das wird sich jetzt infolge der Pandemie oder hat sich jetzt ja schon infolge der Pandemie auch schon leicht geändert. Und wahrscheinlich wird es sich da am, am unteren Ende verstetigen, dass Leute, die ihre Jobs verloren haben, teilweise weniger leicht in den Arbeitsmarkt wieder reinkommen. Und ähm, wir abwarten müssen, ob der Arbeitsmarkt, der ja in der Vergangenheit auch wiederum sehr aufnahmefähig war, ob er sich da wieder so flexibel zeigen wird. Jetzt nur ein Beispiel. Ich las zum Beispiel, dass äh, es ja wirklich enorm gut gelungen war, die vielen, vielen äh, Migrantinnen und Migranten, die 2015, 2016 gekommen sind, in den Arbeitsmarkt auch zu integrieren. Sogar auch in sozialversicherungspflichtige Jobs. Das war echt einmalig und hat auch Pessimisten sehr erstaunt. Und ähm, auch Optimisten, sehr erstaunt. So rum. Und äh, viele aber von genau diesen Flüchtlingen oder Migranten, die es geschafft hatten, die, die sind jetzt die Ersten, die wieder rausgesagt sind. Und da kann man wirklich nur hoffen, dass die es auch wieder reinschaffen. Wie ist das denn, wenn bestimmte Punkte noch offen sind? Hast du da Hoffnung, dass man als Linke Druck ausüben könnte, noch auf die SPD von außen, als Bewegungslinke zum Beispiel? Wird das, bewir wird das etwas bewirken? Bei Olaf Scholz, der ja sehr gesetzt wirkt? Ich fürchte, das ist ja Weiß ein Eindruck, auch aus den letzten Jahren, dass die, die äh, SPD im Zuge der Großen Koalition, also der langen Jahre dieser, dieser großen Mehrheit im Bundestag, relativ unempfindlich geworden ist äh, gegen die, die Bewegungslinke außerhalb des Parlaments. Das kann sein, äh, dass sich das jetzt mit den neuen Kräfteverhältnissen im Bundestag wieder neu sortiert. Was mir stark auffällt, ist, dass die SPD wieder wesentlich dichter an den Gewerkschaften dran ist, als das lange Zeit der Fall war. Das, das kann man begrüßen, muss man aber nicht nur begrüßen, also das, das hängt auch, auch wirklich stark davon ab, wessen Einkommen da gesichert werden sollen. Und einen, einen relevanten Einfluss erhoffe ich mir eigentlich und meine ihn im Koalitionsvertrag auch schon zu erspüren, an der Integrations-, Migrations- und, und Diversitätsfront. Also da wurde ja der Koalitionsvertrag schon auch stark gelobt, auch von Initiativen, NGOs, bis tief ins linke Lager hinein, dass da wirklich auch Fortschritte drin verzeichnet sind, hinter die, die auch nicht zurückkommen. Das sind jetzt zu sagen. Also die, die Verkürzung der Einbürgerungsfristen, die Diversitätsprogramme, die sie auflegen werden. Das ist ja vom Sachverständigenrat Migration auch wirklich ganz arg willkommen geheißen worden. Und das wird daher auch kommen. Und ich glaube, dass da die SPD tatsächlich auch jetzt offener ist, als sie sich in großkoalitionären Zeiten gezeigt hat. Hm, interessant. Bevor wir eben auch noch mal auf andere personellen Besetzungen zu sprechen kommen, kommt hier noch eine Frage von Carrot, Schattenhaushalt, zum Thema. Das bedeutet ja auch immer, dass das Parlament in seiner Königsdisziplin, der Haushaltspolitik, Zugriffs- und Kontrollrechte verliert. Welche versteckten Risiken stecken in den Schattenhaushalten und können Schattenhaushalte eine aktive Steuerpolitik bzw. Steuerreform ergänzen? oder ersetzen. Mhm. Okay, das Argument ist auch schon vorgebracht worden gegen Schattenhaushalte, auch äh, seitens der FDP, nach dem Motto, das wäre dann ja der, der parlamentarischen Kontrolle und dem Königsrecht des Parlaments entzogen, halte ich ehrlich gesagt für eine überzogene Debatte, jedenfalls äh, in Bezug auf die Schattenhaushalte, die wir schon haben, weil zum Beispiel das Geld, das die Deutsche Bahn braucht, das äh, wird ja ebenfalls im Parlament besprochen. Und äh, dass, dass die Bahn ausgebaut gehört, dass das Schienennetz ausgebaut gehört, das sind ja alles Dinge, die die äh, parlamentarischen Mehrheiten schon, schon auch erwirkt haben. Und äh, da muss man glaube ich nicht fürchten, dass irgendwer im Bundestag fies hintergangen oder übergangen wird oder so, sondern es wird quasi an anderen Stellen darüber diskutiert, dass dort Geld zu fließen hat. Und es ähm, wird möglicherweise nicht ganz so einfach, wenn es tatsächlich äh, Investitionsgesellschaften in der Vielzahl geben wird, wie ich es gerade angedeutet habe. Klar, dann kann es sein, dass da der Haushaltsausschuss sich, sich äh, wirklich über zu viel Papier beugen muss und ähm, die Sache schwerer zu überblicken wird. Aber bisher sehe ich die Gefahr nicht. Wir haben gerade schon Bewegungen angesprochen und ich sehe hier dazu jetzt auch noch mal eine Frage aus dem Publikum beziehungsweise von den Zuschauern. wenn der Klimawandel jetzt mit neoliberalen Methoden bearbeitet werden soll, zum Beispiel durch individuelle Bepreisung von Klimasünden, stellt sich dann nicht die Frage, ob es eine rechte Bewegung geben wird, die die verschärften sozialen Widersprüche aufgreift? Sehen Sie eine rechte sozialpolitisch motivierte Bewegung kommen? <lacht> Äh, auch eine interessante Frage. Ich überlege gerade, was die neoliberale Bepreisung von Klimasünden sein könnte. Ähm, aber es gehört vielleicht hier gar nicht hin. Äh, in der Tat glaube ich, dass die AfD und angeschlossene die Klimapolitik für sich zu nutzen wissen werden. Also der, der AfD ist bekanntermaßen ein Thema verloren gegangen, ähm, je nachdem, wie, wie sich die Migrationsströme auf der Erde gestalten, muss man gucken, ob sie, ob sie da wieder ein Thema findet. Aber äh, die, die werden sicherlich die Gelegenheit nicht verstreichen lassen, zu behaupten, dass Klimapolitik äh, die ähm, vielleicht Unter- und Mittelschichten allzu arg belaste und dass nur die AfD jetzt sozusagen für die richtige Sache streite. Das hat sich ja schon angedeutet, auch im Wahlkampf. Und ich glaube, da muss man äh, frühzeitig dem entgegenwirken und ein immer möglichst breiten Konsens, also demokratischen Konsens erwirken dafür, dass Klimaschutz nun mal Priorität Nummer eins zu sein hat, also Erhalt des Planeten im Großen und Ganzen unserer Lebensgrundlagen und dass es dafür Preise zu zahlen gibt, dass dies aber sozial gestaltet werden muss. Deswegen ist es auch bedauerlich, dass äh, die Klimaprämie, die ja die Grünen ganz groß gefahren haben und auch bei der SPD schon Zustimmung bekommen hatte, dass dies nicht in den geschafft hat. Das wäre meiner Ansicht nach eine sinnvolle Maßnahme gewesen. Also eine Maßnahme, die da lautet, wir wissen, Klimaschutz kostet Geld, aber wir schaffen einen Umrechnungsmodus, wonach am Ende des Jahres jeder und jede sozusagen äh, gemessen an ähm, Aufwänden und gemessen am, am eigenen CO2-Ausstoß auch wieder was zurückbekommt. Vielleicht ist es so, das ist nur eine Mutmaßung jetzt von mir, dass die Grünen sich dann doch recht leichten Herzens davon verabschieden konnten, weil ja die Umsetzungsfrage schon im Wahlkampf auch eine große Rolle gespielt hat. Ich glaube aber, das wäre eine Chance gewesen, ein wirklich neues Instrument einzuführen, was sozialen Ausgleich geschaffen hätte. Und da müssen die jetzt nachbessern. Also wenn es denen, also spricht der Ampel, nicht gelingt, soziale Ausgleichende und Auffangmechanismen zu schaffen, dann kriegen sie ein reelles Problem auch mit, mit der, der rechtsradikalen Bewegung. Bevor wir zum anderen Thema gehen, heute kriegen wir viele Fragen aus okay. dem Publikum. Da würde ich direkt eine anschließen. Und zwar, der BDI fordert ja eine Summe von 860 Milliarden für den Umbau der Wirtschaft, teils als Staatsinvestition, teils als Wirtschaftskapital. Wie will die Ampel denn diesen notwendigen Umbau gestalten? Ich habe auch laut gelacht, als ich die Summe las. Die kam Ende Oktober raus. Und äh, es gab dann in Folge davon auch ein Papier vom WDI vom gemeinsam mit der IG Metall. Die IG Metall äh, pendelte sich irgendwo bei über 500 Milliarden ein. Also, das waren wirklich, es, es, wurden, es wurde Geld verlangt. Ich, ich finde es ein bisschen niedlich vom WDI, dass die jetzt mit Zahlen um sich werfen, weil äh, die Idee ist natürlich, wir sind im Großen und Ganzen für Klimaschutz, sofern andere den bezahlen. Und äh, da kann man ja offenbar beliebige Summen nennen. Und. Äh, das ging ja einher, wenn man nochmal auch in das Papier schaut, mit zum Beispiel auch der Forderung nach Aufweichung der sogenannten Sektorenziele. Das heißt, der BDI verlangt einerseits hier unendlich viel Geld für die, für die Industrie, für Klimaschutz. Nach dem Motto, was auch immer wir tun, wir werden es von euch bezahlen lassen und nicht zum Beispiel aus den Profiten, die ja zuletzt sehr üppig flossen. Und im Übrigen verlangen wir aber tatsächlich eine Aufweichung von Klimazielen, auf versteckte Art und Weise. Also die Sektorenziele, die behaupten ja, oder die, die, die verlangen vielmehr, dass in den einzelnen Sektoren, also Wohnen, Verkehr etc., regelmäßig überprüfbare Klimaziele eingehalten werden. Und wenn die aufgeweicht werden, dann bedeutet das zum Beispiel, dass ein Sektor wie der Verkehr weiter durchflutscht in der, in der, in der Klimaschutzrechnung, so wie es bisher der Fall war und so wie es aber nicht weiter sein sollte. Und äh, daher nehme ich also soll das heißt, erstens die Klimaschutzanstrengungen des BDI bisher nur bedingt ernst, weil ich das eigene Bemühen nicht wirklich erkenne. Und zweitens äh, möchte ich auch immer noch in Frage stellen, ob es sinnvoll ist, die Industrie für jegliche Klima- und auch Digitalisierungsmaßnahmen zu belohnen oder nicht erst mal zu fragen, ob die Profite zuletzt nicht ausreichend waren, dass auch eigene Investitionen äh, nötig und möglich wären. Und äh, ich, ich muss aber fürchten, dass der Zug abgefahren ist, weil ja auch die Grünen im Wahlkampf schon angekündigt haben, sie würden den Klimaschutz für die Industrie bezahlen. Und äh, daher nehme ich an, dass das Geld tatsächlich auch in die Richtung fließen wird. Und vielleicht ist es so, dass diese Art der ökologischen Industriepolitik dann auch der gemeinsame Nenner der Ampelparteien wirklich ist. Vielleicht ist es so, dass das genau der Hebel ist, über den man dann eben alle ins Boot holt. Auch die FDP, auch mit eben ne, den, den benannten Umfahrungen der Schuldenbremse um zu sagen, wir, wir bezahlen jetzt unseren Unternehmen einfach mal den Klimaschutz, muss sein und fragen nicht danach, wohin die ihre Profite so stecken. Ja, spannende These auf jeden Fall. Kommen wir, machen wir das nochmal ganz kurz, vielleicht auch nochmal lebensweltlich. Würde das auch bedeuten, deiner Auffassung nach, dass Klimaschutz, der ja jetzt als Querschnittsaufgabe auch verstanden wird für alle Ministerien, noch weiter vielleicht individualisiert werden würde für uns? Ähm, sehe ich so erstmal nicht, weil Industriepolitik, also sprich wir bezahlen der Industrie jegliche Versuche mit Wasserstoff oder so, äh, ist ja das eine, Individualisierung hieße ja, ähm, dass, dass ich selbst irgendwo Klimaprämien zu zahlen hätte. Und ich, ich sehe es, also abgesehen natürlich von Energiepreisen, die wir ja schon spüren, sehe ich so nicht. Also ich, ich könnte jetzt keine Maßnahme nennen, aber vielleicht habe ich nicht genau genug hingehört oder geguckt. Die bedeutet, dass das Individuum hier konkret mit höheren Preisen belastet wird. Die Energiepreise sehen wir, haben wir im Blick. Und das war auch der Grund, warum der CO2-Preis jetzt zunächst mal nicht angefasst wurde. Kann man bedauern, wurde aber selbst von eigentlich sehr klimapolitisch geneigten Ökonomen für zwingend gehalten. Vielleicht wird das der Hebel sein, wo, wo Zusatzlasten auf Individuen zukommen, die nicht ausreichend abgefedert sein wären. Aber ähm, sehe ich aktuell noch nicht. Lass uns gerne noch mal über Personalien sprechen. Eine Personale, die weniger bekannt ist. Ähm, das Innenministerium wird erstmals mit einer Frau besetzt. Nancy Faeser wird es von Horst Seehofer übernehmen. Sie war vorher Abgeordnete im Hessischen Landtag. Einerseits hat sie jetzt gesagt, Rechtsradikale seien die größte Bedrohung für die Gesellschaft. Andererseits spricht sie von rassistischen Einzelfällen bei der Polizei äh, statt von strukturellen Problemen. Und die SPD Laut Koalitionsvertrag ist ja auch für mehr Personal bei der Polizei, ganz grundsätzlich. Jetzt gab es im letzten Jahr ähm, starke Bewegungen wie Black Lives Matter, Migrantifas und andere Initiativen, auch Geflüchteteninitiativen, die auf die Straße gegangen sind, die Aufklärung in, ähm, bei rassistischen Morden gefordert haben, die aber auch eine Polizeistudie beispielsweise gefordert haben. Was können wir da erwarten von äh, Nancy Faeser? Also ich kenne sie persönlich jetzt bisher auch noch nicht, aber äh, nach allem, was ich bisher von ihr gelesen und gehört habe, ist sie schon ein recht glaubwürdiger Antihorst. Also äh, sie ist wirklich eine konträre Besetzung zu dem, was wir bisher hatten. Und ihre Arbeit zum Beispiel im hessischen NSU-Untersuchungsausschuss wurde sehr gelobt. Wurde auch gelobt von Opfervertreterinnen und Vertretern. Und es kann sein, dass sie, so wie die meisten volksparteilichen Vertreterinnen und Vertreter, die, die Rassismusfälle bei der Polizei zu Einzelfällen deklariert hat. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Ich glaube aber, dass man daran jetzt ihr, ihr künftiges Wirken nicht unbedingt festmachen muss. Sie äh, hat es ja in Hessen mit einer schwarz-grünen Koalition zu tun, zu tun gehabt bisher. Und die, die SPD hat dafür, meine Begriffe, ein gutes Bild abgegeben. Also es war ja da, dort eher schwarz-grünes Begehr, äh, nichts in Anführungsstrichen unnötig zu treten aus deren Sicht. Und, und nach dem, was ich höre, hat die SPD das äh, solide gekonnt hat und zwar mit Nancy Faeser an der Spitze. Und ich glaube, da können wir ganz zuversichtlich sein, dass sie neue Akzente setzt. Wir haben hier bei Ausnahme und Zustand auch schon über die Situation von Geflüchteten gesprochen, zuletzt in Belarus. Die neue Koalition will Frontex stärken und spricht aber auch von geordneter Migration. Was indirekt ja bedeuten könnte, dass Menschen weiterhin illegalisiert werden, wenn sie es denn überhaupt hierher schaffen. Muss jeder Druck weiter von der Straße kommen oder werden die Grünen und die Linken in der SPD das schon regeln? Ähm, Druck lohnt sich bestimmt, also es ist gar keine Frage. Ich, ich war aber auch ähm, positiv überrascht, muss ich sagen, zum Beispiel von der neuen SPD-Fraktion im Bundestag. Sehr viele junge, sehr diverse Gesichter, auf die ich einige Hoffnung setze, das auch in der Fraktion auszutragen. Also wir äh, reden hier von der SPD-Fraktion, die zuletzt wirklich, man kann es kaum anders sagen, mehr oder weniger versteinert war und sehr, sehr homogen. Und äh, die Große Koalition hat, hat bei der Union, aber über die brauchen wir jetzt gerade nicht zu reden, äh, aber eben auch bei der SPD zu einer Form von Verknöcherung geführt, dass das Leute sich sozusagen immer in, in dieses weiche, sichere Bett dieser großen Mehrheiten reinbegeben haben und, und im Grunde reine auch persönliche Absicherungspolitik über, über Landeslisten äh, betrieben wurde äh, bei den Wahlen. Da sind jetzt neue Gesichter, da sind neue, jüngere Menschen, äh, anspruchsvolle, von links kommende jüngere Menschen unterwegs. Und, und ich freue mich darauf, die zu sehen und zu hören. Äh, aber auch diese Ampel wird ja nicht daran vorbeikommen, äh, das gleiche grauenvolle Lied zu singen, das wir von den letzten Regierungen gehört haben, dass es halt in der Asylfrage in Europa eine europäische Lösung geben müsse. Wir wissen alle, diese europäische Lösung ist aktuell nicht in Sicht immer weniger in Sicht und und dass äh, daher die die Regierung in, in dem ja muss man sagen grauenhaften äh, Zwiespalt natürlich stecken wird dass es einerseits starke Stimmen äh, national geben wird die sagen müssen die sagen werden wir wir müssen liberaler sein wir müssen mehr Leute aufnehmen dass dadurch aber gleichzeitig der europäische Zusammenhalt angesichts der Konfrontation mit äh, Regierungen wie der Polens oder Ungarns ähm, weiter gefährdet wird und und das ist ehrlich gesagt auch eine Rolle in der schwer Entscheidungen zu treffen sind. Als 1998 Rot-Grün von Helmut Kohl übernahm, gab es plötzlich mehr Rüstungsexporte als unter Kohl. Vielleicht überraschend für einige. Die Aufrüstung für, von Frontex habe ich schon angesprochen. Und Scholz hat jetzt für ein gesundheitspolitisches Problem einen General der Bundeswehr beauftragt, sich den Problem der Pandemie anzunehmen. Kannst du uns noch mal was zum Verhältnis der SPD, zum Militär, zur Aufrüstung, zur Verteidigungspolitik sagen und wie das zu den Grünen passt? Ja, vom General hat man seit seiner Einsetzung nicht so viel gesehen und gehört, nicht? Also ich fürchte, das war genau der pr stand äh, für, für den die Aktion auch, auch gleich gehalten wurde. Also es mag sein, dass in Italien und Portugal erfolgreiche Pandemiepolitik betrieben wurde mit Generälen für Deutschland. Äh, schließe ich das aus, dass das funktioniert. Also wir haben auch unter anderem einen Föderalismus. Äh, und ich, ich nehme an, dass in den Staatskanzleien der, der ähm, Landeshauptstädte hohl gelacht wird über einen Bundeswehrgeneral, der hier äh, Arzneimittel und Impfung verteilen soll. Wir, also das ja, war, war Banane, würde ich sagen, die Aktion. Hat aber wenig darüber auszusagen, wie die SPD generell äh, zur Bundeswehr steht, weil äh, wir ja zum Beispiel anhand der Debatte über bewaffnete Drohnen gesehen haben, dass die SPD da, dazu neigt, so lange herumzueiern, wie es irgendwie geht und äh, in, Entscheidungen dann zu treffen, wenn sie meint, dass sie sie am besten verstecken kann. Ähm, ich glaube, dass die SPD sich jetzt äh, künftig in, in, in der neuen Form der Regierungsverantwortung ein bisschen klarkantiger zeigen müssen wird. Das wird aber schwierig für die. Also die, die verstehen sich eben immer noch zu gewissen Anteilen als Friedenspartei, die mit unangenehmen Entscheidungen nicht, nicht befasst werden möchte. Und äh, gleichzeitig sehen die, dass die Bundeswehr nach dem bewaffneten Drohnen so laut verlangt, das lässt sich daran nicht vorbeikommen. Und äh, da äh, ja, steht, steht der Partei äh, eine Menge Ungemach bevor. Aber so wie ich Scholz einschätze und ich vermute auch, dass, dass die Lambrecht als neue Verteidigungsministerin von ihm nicht abweicht, werden das auch um die Kurve kriegen. Bei den Rüstungsexporten hatte die Bundesregierung ja teilweise auch getrickst in den letzten Legislaturen. Also wenn es zum Beispiel für Waffenexporte nach Saudi-Arabien ging, die sind dann äh, über Drittländer dort angekommen. Ähm, für Deutschland sind Rüstungseinnahmen eine wichtige finanzielle Quelle. Wird sich das ändern? Glaube ich nicht. Ach, ähm, Sigmar Gabriel hat ja wirklich großartige Ankündigungen gemacht, als er noch was zu sagen hatte, dass Rüstungsexporte eingeschränkt und kontrolliert werden müssten. Und äh, dann hat man wirklich nichts mehr davon gehört und gesehen. Und, und äh, ich nehme an, in der Hinsicht bleibt die SPD sich auch treu, dass sie äh, da wirklich mehr ankündigt, als sie nachher zu halten äh, gewillt ist. De facto sind ja übrigens die Rüstungsexporte für äh, die Exportnation Deutschland überhaupt nicht so wichtig. Also, man kann das zwar aufblasen als wichtigen Teil unserer äh, Maschinenbau- und Maschinenexportindustrie. Äh, die, die, die Wahrheit ist, ein großer Prozentsatz war es noch nie und wird es nie sein. Die Frage ist eher, ähm, ob man ähm, es weiter so betreiben möchte, dass, dass man quasi mit den deutschen Rüstungsexporten den Ruf äh, der, der, der deutschen Maschinenindustrie insgesamt weiter weltweit verbreiten möchte. Also es ist also teilweise eine Statusfrage, teilweise eine Reputationsfrage, aber numerisch fällt es gar nicht so ins Gewicht. Aber natürlich wird auch die SPD weiterhin den, den Leopard 2 und vergleichbare Gerätschaften sozusagen als ein Botschafter der Qualität deutscher Waren im Ausland begreifen wollen. Ja, richtig. Numerisch spielt das vielleicht keine so große Rolle, aber gerade aus linker Ecke kommt ja häufig die Forderung, Rüstungsexporte einzuschränken oder gar zu stoppen mhm. in bestimmte Länder. Ähm, wir wollen so ein bisschen das Auslandsthema im Auge behalten. Eine Personalie, die vielleicht auch überrascht hat, war das Außenministerium für Annalena Baerbock. Ähm, ich weiß nicht, ob du damit gerechnet hattest. Auf jeden Fall ähm, ist das ja vielleicht auch zum einen interessant zu gucken, erstmal. Warum und wieso gab es diese Kabinettsaufteilung? Hätte man nicht vielleicht zum Beispiel das Verkehrsministerium, das ja essentiell gewesen wäre, für ähm, eine grüne Klimapolitik auch ähm, sich nehmen können. Der jetzige Finanz- oder der designierte Verkehrsminister versteht sich ja als Anwalt der AutofahrerInnen, so stand es neulich im Spiegel zumindest. Ähm, aber jetzt will Baerbock, das hat sie zumindest für ihre Außenpolitik angekündigt, die Klimapolitik dort als Querschnitt sehen. Aber gehen dadurch nicht klassische andere Themen unter? Also wie wird denn die künftige Außenpolitik gestaltet werden in Bezug zum Beispiel auf den Umgang mit der Türkei, mit anderen Diktaturen? Ich glaube, ich habe geahnt, dass die Baerbock in Richtung Außenministerium gehen würde. Ähm, diese Betonung, ich komme vom Völkerrecht und so, ne, das, das waren ein paar Hinweise. Und äh, ich glaube, dass jemand wie Annalena Baerbock auch auf die Reputation abzielt, die das Außenministerium seit jeher verheißt. Ähm, das nicht heißt quasi eine sehr… Ja, persönliche Entscheidung auch, die dann ja hm. aber tatsächlich auch mitgetragen worden ist, denn selbst wenn es Anzeichen dafür gegeben hätte, hätte man ja quasi im, in den Verhandlungen darauf bestehen können, naja gut, oder ihr zumindest nahelegen können, naja gut, vielleicht nicht außen, sondern lieber was anderes, wenn es einem um die Sache geht. Das ist nicht passiert. Ja, wobei es eben klassischerweise so ist bei so einer Koalitionsbildung, dass die zweitwichtigste Partei das Außenministerium auch anstrebt. Ja. Also es gibt schon Traditionen, in denen man sich da auch bewegt. In der Tat aber hätte ich mir als, als äh, Grüne überlegt, ob, ob ich darauf den allergrößten Wert lege. Es, es wäre eine Variante gewesen, den, den, den Lindner Richtung Außen zu buxieren. Man hätte dann, aber der hat ja von vornherein gesagt, er wolle Finanzen. Deswegen unterblieb diese Variante vielleicht auch sofort. Ähm, Baerbock hat gleichzeitig vielleicht für sich so auch kalkuliert, dass sie, nachdem sie ja, und das ist inzwischen, glaube ich, weitgehend anerkannt und auch zugegeben den Wahlkampf der Grünen teilweise mit versemmelt hat, dass, dass sie sich quasi in ein Amt auch rettet, wo sie nach innenpolitischen Maßstäben nicht gemessen wird und ähm, quasi auf denselben Amtsbonus hoffen darf, den den Außenminister in der Vergangenheit immer bekommen haben. Also, es ist ja kein Zufall, dass Außenminister oft die beliebtesten oder zweitbeliebtesten im Kabinettsranking gewesen sind. Einfach weil die, die, um die Welt fliegen und immer gut aussehen, wenn sie aus dem <lacht> Flugzeug steigen. Und ansonsten weiß man nicht so genau. Ne? Und äh, ob sie das so machen wird, wage ich aber nicht zu sagen. Zumal sie jetzt ja schon ein paar schärfere Töne angeschlagen hat. Ähm, unter anderem bei uns in der Zeitung gab sie ein Interview, in dem sie also erstens ähm, Heiko Maas, also der, der Außenpolitik der Großen Koalition einen Tritt in die Kniekehle versetzt hat und meinte, also äh, Schweigen sei jetzt nicht die angesagte Form von Diplomatie oder beredtes Schweigen, also im Sinne von äh, chinesische oder auch, auch russische Politik nicht kommentieren und das Beste hoffen, aber abgezielt war es auf China. Und das andere ist, dass sie sich halt recht offensiv zu Werte Außenpolitik bekennt, offensiver als das Vorgänger getan haben. Und das bedeutet, dass sie möglicherweise einen anderen Tonfall versuchen, mit an den Tag zu legen. Also auch, wurde die Türkei nennst, gegenüber Erdogan. Aber äh, die Frage ist, äh, wie viel Bedeutung das wirklich haben wird, weil äh, seit graumer Zeit ja auch die Rede davon geht, dass die wahre Außenpolitik nun seit Jahren im Kanzleramt gemacht werde was so viel bedeutet wie, vielleicht ist dann die neue Außenministerin dafür zuständig, auch für deutsche Kameras sehr wertegebunden zu wirken und einen guten Eindruck zu machen, während die eigentlich relevanten Signale längst aus dem Kanzleramt gesendet werden. Und die klingen dann möglicherweise ganz anders. Das wird interessant zu beobachten sein. Ich stelle noch mal eine Frage von Zuschauer Zuschauerin. Ist denn mit den Grünen eine starke Polarisierung mit Russland und China zu erwarten? Wie ist denn die per wie ist denn die geostrategische Perspektive der Grünen im Außenministerium einzuschätzen? Ähm ja, habe ich im Grunde gerade versucht zu erzählen, dass äh, das schon sein mag, dass Annalena Baerbock sich da riskanter gegenüber China namentlich gebärdet. Dass, dass sie da die Gewichte vielleicht auch neu verteilt nach dem Motto, ja, ihr seid unser wichtigster Handelspartner. Aber ihr wollt auch genauso viel von uns wie wir von euch. Also, es wurde in der Vergangenheit, auch, in der Vergangenheit auch, auch kritisiert, dass das Merkel und erst recht Heiko Maas zu sanft gegenüber Peking aufgetreten sei. Dass also wir jetzt nicht nur Angst um unsere Exporte nach China haben müssen, weil China müsste genauso viel Angst eigentlich um deren Exporte nach Deutschland haben. Das soll heißen, es, es sind da auch, auch spielräumig ausgereizt worden. Gegenüber Russland, also sprich Putin, wage ich nicht zu sagen, welche neuen. Diskussionen die Grünen da, da anfangen wollen, weil eigentlich Merkel ja auch speziell zuletzt äh, auch dafür gelobt wurde, welche diplomatischen Initiativen sie aufgelegt hat, äh, um, um den Konflikt auch rings um die Ukraine zu befrieden. Die, die Entwicklungen der letzten zwei Wochen sind es ja eigentlich erst mit den Truppenaufmärschen auf der russischen Seite der Grenze zur Ukraine sind natürlich sowieso besorgniserregend. Also das, das muss aber jede Regierung und nicht nur die Grünen besorgen. Und äh, ich, ich wage aktuell nicht zu sagen, worauf das hinausläuft, um ehrlich zu sein. Aber wenn du sagst, dass quasi die Außenpolitik sowieso auch viel im Kanzleramt entschieden wird, dann spielt vielleicht diese Sorgen, die man jetzt öfter mal gelesen hat, auch ob Annalena Baerbock sich denn durchsetzen könne, auch überhaupt vielleicht gar nicht so eine große Rolle. Wir haben hier noch, äh, noch mal eine Frage die sich bezieht nicht auf Außenpolitik. Nochmal, wir gehen zurück auf Sozialpolitik. Das finde ich ganz äh, interessant auch. Eine lebensweltliche Frage von Walter Torwald Fasse. Fast 5% Inflation, Lebensmittel teurer und Sprit für die Mobilität auch. Bedeutet in Deutschland, Lebensabend in irgendwelchen Altenheimen zu verrecken, habe ich für diese ganzen Schwachmaten 59 Jahre Steuern bezahlt? Das ist eine sehr allgemein angelegte Frage. Ich würde den Begriff Schwachmaten mal eben streichen, aber sagen, ja, die steigenden Preise würden mir auch Sorgen machen wenn ich auf dem Weg zur Rente wäre und nicht genau wüsste, wie hoch da eventuell meine Ansprüche sind. Die Ansprüche von Taz-Redakteurinnen sind generell nicht so hoch übrigens. Ich glaube aber, dass diese Koalition, die jetzt antritt, ausreichend soziales Gewissen mitbringt, um zu wissen, dass wenn die Energiepreise steigen, dass man an dem Ende die Bürgerinnen und Bürger nicht noch viel stärker belasten darf. Von unserer Wirtschaftsredakteurin Ulrike Herrmann lernte ich unlängst in der eigenen Zeitung, dass auch äh, jetzt die aktuelle Inflation uns keine Sorgen machen braucht. Dass es zwar aktuell so gemessen werde, dass es aber, sagen wir mal, kurzfristige Verwerfungen sind. Und, Ist damit auch zu erklären, die Forderung boah. an die Gewerkschaften beispielsweise, dass Arbeitnehmerinnen sich nicht auflehnen sollten gegen diese Inflation? Wahrscheinlich, ja. Also ich, ich bin, was, was solche Prognosen angeht, wirklich nicht im Stoff und habe es auch nicht studiert und kann mich dann nur auf die Expertise der Leute bei uns im Haus und halt das verlassen, was ich sonst noch so lese. Und äh, ich, ich glaube nicht, dass es so arg wird, wie unser Zuschauer geschrieben hat. Ja, vielen Dank für diese wertvollen Einschätzungen. Wir sind schon durch mit dieser Sendung. Vielen Dank, Ulrike Winkelmann. Wir sehen uns nächste Woche wieder, auch mit einem sehr spannenden und auch akuten Thema. Und zwar spreche ich mit Benjamin Wachtler vom Verein Demokratischer Ärztinnen über die sozialen Dimensionen in der Pandemie. Wir freuen uns auf euch. Bis dahin. Danke.